Um anzufangen, wo alles ist, wo auch Empfehlungen sind bei dem Motor, sondern folgende Propeller und äh, äh, auch eine schöne Möglichkeit Batterien auszuwählen und günstig ist halt Hobbyking.com ja? und darauf verzichten äh, zu glauben, dass andere sagen, das wäre Dreck. Es gibt ein paar Sachen, die der Dreck besser dann da ist. <lacht> Gut. Echte Frage. So, wir haben, wir haben weltweit vier oder fünf äh, Shops, den US-Shop, den International, den äh, European, der in Belgien ist und noch irgendwo einen. Wenn man im International oder US-Shop bestellt, über vier Wochen, plus äh, Wartezeit bis der Brief vom Zoll kommt, nochmal eine Woche, ja? äh, und dann hinfahren und da, äh, dann nochmal eine Steuern drauf bezahlen. Ich habe erst gedacht, ist das denn vielleicht schwierig mit irgendwie so Frequenzen und sonst so was gucken, die so ob man das einführen und betreiben darf oder so? Und dann äh, machte der, da kann ich es mal mit öffnen, also man schaut, dass man es das aufmacht. Und dann war dann hier diese orangene Kiste von der Fernsteuerung, war dann oben auch die Fernsteuerung drauf hat gesagt, ein Spielzeug. <lacht> <lacht> <lacht> da war also unten drunter war noch mehr, da war dieses ganze First-Person-View und Bildsender und noch andere Sachen, gut, also da kann man auch hier alles einführen. Wobei das alles er egal muss, ist. Man muss nur die richtige Deklaration finden. Wenn ja, man, man da mitmachen, dass die da was, ja. was Richtige draufschreiben. Wenn die da so Electronic Gadget draufschreiben, dann wird das in der Regel vom Zoll durchgeworfen. Ja. Ich habe mir auch letztes Jahr oder vor zwei Jahren aus China was besorgt. Das hat bestimmt 200 Euro gekostet. Die Grenze ist normalerweise 22 Euro. Ja. Der hat elektronik Gadget draufgeschrieben und dann ist das ohne irgendwas durch den Zoll durchgegangen, ich musste auch nicht mal die, die 19% Zoll-Denks bezahlen. Zoll. Ja, die, die machen das aber auch so, wenn die glauben, die rütteln wahrscheinlich mal, es ist schwer, es ist groß, dann könnte da es könnte ja teuer gewesen sein. Und, und da steht dann im Brief vom ja. Zoll drin, wir konnten nicht äh, Begleitinformationen finden, wo drauf stand, wie teuer ist bitte kommen Sie und legen Sie einen Beleg vor. Ja. Und dann landet es halt da. Wenn man das aus dem belgischen Shop bekommt, ist es nach drei Tagen da. Mhm. Und ah, nichts Zoll oder so. Ja. So, jetzt fragt man sich, warum nicht immer dort, <lacht> weil es da nicht alles gibt. Mhm. Ja, man muss sich also irgendwie ein Paket zusammenstellen, wo nur das drin ist, was man nur in dem internationalen Shop bekommt und den Rest aus dem europäischen bestellen. Sind die Preise unterschiedlich oder die gleich? Das ist das Gleiche. Ich glaube, die sind total gleich. Bis auf die Tatsache, dass irgendwas mit, mit dem Zoll da dann anders ist. Was ich weiß auch nicht genau. Ja, äh, die, äh, innerhalb des letzten Jahres habe ich gesehen, dass immer mehr Zeugen, Beispiel Propeller äh, und auch sogar so Fernsteuergeschichten irgendwie bei Amazon zu kriegen sind. Aha. Das ist natürlich dann toll, weil es ganz schnell geht. Mhm. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, die ist noch viel besser. Ein chinesischer Shop, AliExpress.com. AliExpress ist so eine Art chinesisches äh, Ebay, wo so ganz viele Shops drin sind. Und das dauert fünf Wochen. Die schreiben da drauf Spielzeug. Ja. Und da, gibt man, da kriegt man zum Beispiel diese 5 äh, Empfänger für 12 Euro oder so. Oder man kauft, äh, man kauft hier sowas, so, so einen Beutelstecker für äh, 1,20 Euro inklusive Post aus China. <lacht> also, welche Rollen machen wir denn dann ähm, dazu muss man sagen, dass das Porto aus China sehr günstig ist. Ja. Ähm, Freund wollte mal Dokumente aus China abholen lassen mit GPS. Das hätte irgendwie 70 Euro gekostet. Dann wurde es aber einfach in China beauftragt, also im Versand hierher. Also genau das Gleiche, nur der Auftraggeber war anders. Da hat es keine 5 Euro mehr gekostet. Also so ein internationales Einschreiben mit super wichtigen, wo jeder unterschreiben muss, wie das in die Finger kriegt. Also nach der Zeit merkt man, dass man Dinge braucht, an die man vorher nicht gedacht hat, wie zum Beispiel äh, Kabel. Ja, es gibt so Standardstecker, äh, das hier. Also aha, da gibt es ja noch was zu erklären. Ja. Es gibt ja zwei Kabel, die da rauskommen. Der für die großen ampere und der leitet die einzelnen Zellen weiter aus, da soll aber keine Leistung kommen, sondern das ist der Anschluss ans Ladegerät, damit der die Spannung der einzelnen Zellen... Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Genau, das ist der Relaxus. Ist. Es ist aber so, dass, man, äh, dass da auch äh, die Spannung einfach anliegen. Und wenn man kleine Ströme entnimmt, dann kann man diesen Stecker auch benutzen. Und den benutze ich dann durchgehend hier äh, zum Beispiel, um, um die Beleuchtung dran zu machen. Man kann auch ähm, hier zum Beispiel, das ist ja ein 4S, das heißt man hat 3,7 Volt mal 4 hier drauf, aber wenn man irgendwas anderes hat, was 12 braucht, dann greift man von hier aus tatsächlich nur 3 Zellen ab, sodass eine andere Batterie dann eben mehrere Spannung liefert. Und dafür braucht man dann manchmal einen 4S-Stecker auf 3S-Stecker-Adapter, den man sich selber äh, bauen kann. Man äh, braucht, dann muss man Standardkabel irgendwie kaufen und um die zu und äh, die ganzen Teile, wie zum Beispiel Beleuchtung, die haben so eine andere Steckart hier, das sind diese kleinen Ofen und dann braucht man sich dafür auch so Adapter manchmal, will man auch das nicht im Modell testen, sondern außerhalb auf dem Tisch, und dann macht man sich dafür wieder so einen Adapter und deswegen braucht man irgendwann ganz viele Kabel ja? und äh, die bestellt man dann bei Aliexpress für äh, einen 90, ich glaub, ich auch schon 90 Cent für äh, 20 Stück kleine kabel inklusive auto ja. ich habe vor 15 euro, euro. so ein adaptersatz von äh, odb2 stecker auf alles mögliche an autos das waren glaube ich acht kabel ähm, also auch so große stecker dran teure stecker die man sonst so jetzt bin ich eigentlich ganz durch da habt ihr fragen sonst habe ich nur noch so schnickschnack hier also hat es doch eine Sache, da gibt es doch, da fällt mir ein. Äh, wer weiß, wie dieses Teil hier in der Mitte mit Strom versorgt wird? Ah. Schon so nah, oder? Wir Wo mit. kommt der her? Von oben. Ich weiß es. Und zwar wird der hier, ihr habt jetzt die Spannung gehört. Der läuft mit 5 Volt. Wo kommt der her? <lacht> da habe ich mir den Kopf drüber gehört, Das gibt's es doch gar nicht. Das muss einfach irgendwo stehen. Da kann er nicht einfach irgendwo herkommen. Über ja, diese Kraftdinger. Vor allem bei mir, die liegen auch so Gummiden mit, mit äh, Metalldingern drin, äh, draufgelegt und da kommt das Geld an. Hä? Metalldinger? Äh. Die, die, die, ESC's, die ESCs sind. Die äh, ESCs versorgen wir. Also ein ESC versorgt. Man muss aussehen, welcher. Nicht zwei gleichzeitig. Das ist so. Also diese SCs, die ESC's sind, ähm, da hat man sich beim Modellbau gedacht, ja man braucht irgendwie die 5 Volt. Ähm, da kommt halt auf diesen, das ist eigentlich nicht die Aufgabe von so einem Teil, der soll ja eigentlich nur den Motor äh, betreiben, dann machen wir da noch einen Spannungswand damit drauf. Mhm. Und der macht die 5 Volt. Wo kommen sie denn raus? <lacht> ja. Ja aus dem langen Kabel, da wo du dein Sensorsignal reinkriegst, da kommt man das dann Genau, das werden. ist eigentlich fürs Signal. Hier sind immer zwei Adern: äh, 5 Volt, 0 Volt und Signal. Und ähm, eigentlich stellt man sich vor, dass das, dass der Verbraucher hinten, der kriegt den Strom, weil der Verbraucher, der macht auch den Strom. Äh, das läuft dann rückwärts. Hier sind die ESCs hier unten drunter. Das läuft dann rückwärts in den äh, in die rein. Und jetzt kann man die gleiche Frage stellen: Wo kriegt denn jetzt eigentlich der Empfänger seine Spannung her? Das sind auch 5 Volt. Der kriegt die rückwärts über die Platine hier von, von der Lagekontrolle, sind ja die gleichen Leitungstypen drauf, und doch kriegt er die. Also das gibt es doch gar nicht irgendwie. <lacht> es erzählt einem auch niemand. Und ähm, da gibt es eben zwei verschiedene ESC-Typen, äh, äh, zwei verschiedene Spannungsmantel-Typen, und zwar die, die gepulst äh, sind, und die anderen, die nur verbrennen. Und ich weiß nicht genau, wie die heißen: S-Pack und äh Das eine ist ein linear Spannungswagen, ja. der wird auch warm und der andere ist ein Schaltträger. Mhm. Und, und, ähm, und bei, dem, bei den Modellen hier sind die ESC's halt so, dass die das nicht mit drauf haben. Das sind spezielle Quadrocopter ESC's, die klein sind und die diese Aufgaben nicht dem weil ansonsten, wenn hier vier drauf sind, wo einer das nur übernimmt, die andere muss man abklemmen oder die sind in diesem Ding schon automatisch abgeklemmt, man muss es aber wissen, damit wenn man da keinen Fehler macht. sagt nur einer dran, ansonsten tun die sich, fangen die an zu schwingen. Und hier sind gar keine drauf. Das heißt, man muss an so einem Modell den BIC äh, den äh, separat machen, diesen Spannungswandler Und der klebt hier noch unten Und das gibt es aber auch in der Bauform und dann mehr und mehr. Und äh, den schließt man dann, den schließt man dann wo an? An irgendeinem Servoanschluss. Irgendwo. An also irgendeinem dieser Anschlüsse, weil von aus dort überall hin verteilt. Außer die Servo-Anschlüsse, die zu den Propeller gehen, weil da ist nur einer dran. Ja, aber man kann den, da habe ich es auch dran gemacht, hier an Gear, äh, das ist Fahrwerk, Also da setze ich Spannung dran. Jetzt habe ich das, glaube ich, ganz vollständig. Und äh, weiter denn jetzt motiviert, irgendwie mal was zu machen? Weil es äh, würde mich freuen, wenn ich ein bisschen Gesellschaft kriege auf der Bibliese oder woanders. Zugpunkt, ja. damit man da so ein bisschen äh, machen kann. So, sieht man, Hast du keine Arbeit? Das ist doch zeitintensiv. Ja, ich, ich habe wird ja. Nachmittag heute freigegeben. Also, das sind, das sind jetzt nicht die einzigen drei Modelle, die ich gebaut habe, weil äh, das fliegt einmal und dann bricht was. Oder ich denke, hm, kann man anders machen. Also, es gibt jede, nach jedem Flug wieder ein bisschen Änderungen oder oder äh, äh, kaputt oder irgendwie sowas. Also, ähm, aber das, das ist ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren entstanden mhm. und dann ähm, geht man ja nicht jeden Tag auf die Wiese, sondern irgendwie nur hier und da mal. Die <lacht> Bauform ist schön, Platz Art nicht Das gefällt mir. Es ist auch sehr stabil irgendwie, ja. finde ich. So, ja, sehr aufgeräumt, viel Platz. Ja, bei den Tees hast du halt immer die Streben in der Mitte unterbrochen, also bei den Kreuz. Und irgendwie auch die längsten Hände und größeren ja. Kräfte in der wieder. Das hätte man verbessern können, es hätte nur so breit sein müssen, wie hier vorne die Steuerung wäre immer noch mit dem Platz gewesen. Und hier sind die Propeller so, dass sie etwas oben drüber streichen und hier ein bisschen Performance verlieren. Aber das Ding ist kräftig. Also das macht kaum was aus. Ja. Äh, auch hier diese Bauform, die Fläche hier so äh, quer zu machen, das ist vielleicht nicht so das Richtigste. Ich denke, man könnte es ja. ausprobieren, die senkrecht zu machen. Hat nur ein Problem mit der Motorbefestigung? Äh, du könntest sie auch einfach so abkanten, weißt? so dass sie einfach schmaler werden. Dass sie so u-förmig nach unten zeigen, die Bleche in der Mitte. Dann kriegst du mehr Steifigkeit rein, brauchst nicht so dickes Blech zu nehmen. Ja, ja. Und Ach, und übrigens hier das Landegestell, das ist ein, äh, das, das, äh, das war äh, das Untergestell von einem Einweg. <lacht> <lacht> <lacht> also man kann alles Mögliche verwenden, um irgendwie das so Stahlgrad zu reagieren. Ja, ja. Also, ich glaube, das ist das Schwierigste, und du hast Uwe da nicht dargestellt, ist gibt der Einstieg, und ich habe mir von der CD das Heft geholt, das sehr schön erklärt, aber die steigen gleich eine Stufe höher ein, und da stehen dann immer gleich Euros. Und blöderweise ziemlich große Zahlen, weil die halt bei, bei den Namenherstellern holen, ja. da habe ich mir gedacht, boah, geiles Hobby. Mhm. Ne? Die bieten auch an, dass man bis... Ähm, einen Monat bei einem Shop bestellen konnte, ja, für 170, ne? aber nur das Grundgestell mit dem Motor in den ESCs. Schönen Tag noch, der Rest ja. hätte. Ähm, aber der war sofort ausverkauft. Ja, also, ne, ja äh, die Erklärung okay. gut, aber also was da dachte ich mir, den nee, den lass mal stecken ja, und deswegen finde ich jetzt diesen Einstieg gut. Also ja, genau. so fertig kaufen, dass er gleich funktioniert. Das finde ich eine super Sache, weil wir am Anfang. Kein Frust nee, hast. Ne, ist total und langweilig und du hast keine Ersatzteile. Beim ersten Flug knallst du also gegen und du kannst das Ding nie wieder benutzen. Deshalb du kriegst du nicht die Originalersatzteile, oder du musst extra ah, viele Teile zahlen. Ja. Okay. Mach ma ma das nicht. Besser ist, alles selber bauen und immer gleich ja. Ersatzteile mitnehmen, du weißt, wo du die Teile kriegst und so, das ist Was man machen kann, ist hier dieses Teil kaufen, dieses äh, Mini-Ding. Wo ist es? Also und der... der <lacht> Ohr, also, <lacht> <lacht> 30 Euro! Aha. Kannst du den fliegen lassen? Geht der gerade? Äh, ja, ist das so also bitter äh, mit diesem äh, Feinschauern oder ist das nur... Dies dabei äh, und diese ja. zusätzlichen Batterien, die man noch dazu kaufen kann und äh, ein riesen Pro Propeller, weil die ständig verloren gehen, ja. <lacht> äh, noch mal 20, 30 Euro. Also, ähm, um, denn? um sowas zu, zu probieren und zu üben äh, ist das lustig, aber da kann man ja kein Gebot dran schneiden. <lacht> <lacht> Ich glaube, das ist das Sinnvolle, in, in dem CT-Quattro-Prozess steht drin, welche Flugbewegung man am Anfang erstmal machen soll. Ne? Danach erstmal hoch und runter. Ne? Wenn das klappt, dann kann man überlegen, ob man von sich weg und wieder zurück. Genau. Ne? Also nichts anderes, weil sobald er ein bisschen dreht, haben die gesagt, absenken, neu ausrichten, weil du kriegst sofort äh, die Orientierung verloren mhm. und du schaust, dass die das ja. Ja, das, wie gesagt, meine ersten Flugversuche waren unter, unter 10 Sekunden und das lag nicht daran, dass äh, irgendwas schlecht befestigt war, sondern das war, äh, das stand auch meine kleine Wiese, das ging hoch, äh, Panikattacke, fallen gelassen und das war wirklich in der Geschwindigkeit, wie gesagt. <lacht> und äh, nee, deswegen der Tipp, das ist nicht so schlimm, große Wiese, 20 Meter weglaufen, dann starten, lassen wir die Ruhe bewahren. Und wie jetzt 20 Meter laufen. Das ist auch dieses, dieses Teil, wenn man, wenn man jetzt versucht langsam abzuheben. Ja, also ich bin ganz vorsichtig. Nicht, dass ich was kaputt mache. Dann tut der, dann tut der vielleicht erst auf einer Seite ein bisschen anheben, hat keinen Spielraum, um Ausgleichsmanöver zu machen und es ist irgendwie ruppig und dann fängt er da auf dem Boden an zu tanzen und dann ist doof. Man muss also, wenn man den Start der Gleischung Gas hat, Gas hoch, und dann äh, versuchen, da zu bleiben. <lacht> das, das geht aber nur, wenn er auch vorher richtig gebaut ist. Also mein, mein erster Versuch war so, dass alle Motoren in die Richtung gedreht haben, dass er abheben konnte, aber nicht so, wie die Lagekontrolle sich das gedacht hatte. <lacht> ist dann, der ist dann aus, der, aus dem Hochschweben, ganz schnell in, seine, in eine sich selbst verstärkende, schlechte Lage gekommen und, und hat so teilweise hat, hat so gemacht und ist wieder hingeknallt. Also weil, das, wenn man nur genug liest, wie man das macht, also, und hier ist es ja so, ich zeig das nochmal, mit dem Display, das ist total geil. Also, also weil du auch Programmierung erwähnt hast, in der, in der ct team drin, man können die ESTs programmieren. Und man kann auch die Lageregeln programmieren, wer hat ja vorhin diese drei Stufen erwähnt. Mhm. Und die schreiben auch nochmal, da gibt es noch eine andere sozusagen, eine für Blöden, dann ist der träge. Mhm. Ist der so, das ist super, auch wenn man Kamera dran hat, dass der nicht so schnell reagiert und schön langsam macht, dann ist der träge. Und dann gibt es die für die Sportjungs, dann ist mhm. das Ding aber so flippig, für Anfänger ungeeignet, weil du fast die Bedienung an, der Monster schon weg. Also hier kann man, hier kann man hier einstellen, was ist das denn eigentlich für ein Copter, ein Quadrocopter, Hexacopter, sonst wo, hat alle Programme drauf. Und dann kann man sagen, zeige das motto layout und Dann sieht man wirklich dieses Kreuz, da steht die ja. 1, 2, 3, 4 und, und die, die Drehrichtung. Dreh ja. sodass dass man wirklich auf dem Acker nicht noch irgendwo nachgucken muss, man sieht da, aha, 1 rechts rum, 2 <lacht> links rum und das ist hier von oben nach oben durchgezählt, 1, 2, 3, 4, so dass man dran gehört. Und äh, deswegen, das ist, das ist irgendwie nett. Ja. Ja. Und dieses Board, die ist da drauf ist, Motoren könnte ich dann anschließen? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe nicht so viele Ersatzteile gebraucht, ich habe jetzt irgendwie sechs Motoren, könnte ich dann auch so ein... Also zunächst müssen die Motoren alle gleich sein, weil da schon der Habe ich ausprobiert, nicht gut. Hexacopter bauen mit derselben Board oder brauche ich dann anderes? Der hat hier hinten acht Anschlüsse für Motoren. Ah, theoretisch kann ich einen Autocopter bauen. Ja, aber wenn du nur einen Quadrocopter brauchst, dann kannst du mit den anderen vier was anderes machen. Weißt du, was damit nämlich machen kann? Der hat nämlich auch noch so einen Gimbal-Servomotorsteuerung dran. Man kann so eine Kamerahaltung dran machen und dann macht man zwei Servos drin, um die in die beiden Richtungen zu kippen. Und das muss ja auch wissen, welche Lage jetzt gerade da ist. Und das weiß dieses Ding ja auch. Ja. Dann kann man einfach die Servos hier anschließen, auch kalibrieren und sagen, jetzt wie stark das Verbindung und sowas. Das kann dieses Teil eben auch. Ne? Zwei von den übrigen vier Anschlüssen sind dafür dann eben auch da. Also, gibt nicht mehr in der Bauform, die hat das geändert. Das ist jetzt in einem Plastikgehäuse und mit abnehmbaren Display. Also, man, man kann oben das wie so ein Ding drauf drücken. Auch in einem Plastikgehäuse also kostet aber, glaube ich, das gleiche. Ein mhm. bisschen schöner, aber das auch. Das muss ich morgen gleich mal bestellen. <lacht> <lacht> Weil im Prinzip fehlt mir das Ding da oben. Äh, ich habe noch eine schöne Platine, aber da müsste ich jetzt irgendwie äh, bei TME und äh, Vanell nach Teilen suchen und. Dann ist das immer ist so ein halber Tag, ist da ganz schnell weg. Auf jeden Fall so ein, zwei, drei genau. Stunden für ein Besuch und das ist kein Thema. Also damit soll das angeblich auch so schön gehen, nur dass das Display eben auch dem Handy ist, weil es eine Intro-Takt dafür gibt. Mhm. Das ist aber auch noch nicht so lange, glaube ich. Jedenfalls nicht, als ich da angefangen habe. Das ist auch ein klarschein ja, Ich habe einen Handy. Was er immer das ist ein schlaues Telefon. Das muss ein schlaues sein, wenn dein Handy mehr Rechenleistung als dein fünf Jahre alter PC hat, dann ist es das Richtige. <lacht> Nein, ja. ich würde einfach doch mal über deinen Hohen anzeigen. Mein Handy hätte Aber nicht, ja, nicht mal die Art von steuern können. Also dann bestellen wir mal irgendwie noch so ein Beutel Servus mit. Das hier ist so Servus. Nein, gleich so 10 Stück bestellen. Sie kosten äh, 2,20 Euro oder was so. So ein billiger 9 Gramm Servo. Ich weiß immer noch nicht, wofür die 9 Gramm stehen. Aber der hat halt nur ein... Äh, ich die Kraftzange, mit dem er zählen kann. Könnte ich das vermuten. <lacht> der ist also aus Plastik, auch das Getriebe. Geht schon mal leicht kaputt. Aber da habe ich mir für, für dieses Teil äh, so eine Gimbel, so eine Stabilisationshaltung gemacht, indem ich einfach äh, hier an diese Teile so Aluprofile einfach mit äh, Heißkleber dran geklebt habe und äh, habe auf, äh, auf Achsen aus Metall oder sonst was verzichtet, sondern die von dem Service hier. Ja. Das hat funktioniert, es war ein bisschen wackelig und mhm. nach zwei Versuchen waren die Service hin. <lacht> <Okay>. Aber <lacht> man sieht, dass sowas geht und das ist nur zwei Euro. Also ich habe noch ein äh, sehr stabiles Akku-Servo ge äh, gefunden. Und zwar baut Borgwana die zum Verstellen der Turbolader an die Turbolader dran. Die ja. mit 12 Volt, kannst du mit den Fingern nicht festhalten, sind aber schwer. Also eigentlich eher nichts hierfür. Also die auch aus Metall, Ja. weiß nicht, kostet unwesentlich mehr 4 Euro oder so. Also wenn man bei Hobbyking bestellt, dann versucht man dann alles richtig zu machen und nach dem die erste Bestellung da ist, stellt man fest, dass man was vergessen hat, beziehungsweise, dass das so nicht funktioniert und dann, nach drei Nachbestellungen, hat man alles zusammen und <lacht> wieder okay. äh, ich, finde, ich finde den Bau von so etwas hier jetzt überhaupt nicht schwerer, als was Großes, es sind genau die gleichen Teile drauf, Teile kosten nicht wesentlich mehr, es hat halt weniger Leistungsfähigkeit, also man könnte auch mit sowas anfangen. Ja. Wenn ihr euch von meinem Aufladen inspirieren lassen wollt, dann könnt ihr das haben. Auch